Hey Leute und willkommen zu dem zweiten Tutorial-Video. Heute geht es bei uns um die Software. Den Arduino programmiert man mit dem Programm von Arduino selbst. Dieses findet man auf arduino.cc. Die Programme, die man damit schreibt, nennt man Sketch. Und diese Sketches werden per USB auf diesen Microcontroller draufgespielt. Nun geht es ans Installieren. Ihr geht auf eurem Webbrowser. Geht auf www arduino.cc dort geht ihr auf Download dann geht ihr so durchaus welches Betriebssystem ihr habt ich benutze jetzt Windows wenn ihr wollt könnt ihr hier was für Arduino spenden was ich jetzt aber gerade nicht tue ich downloade es mir nur klickt mal auf Just Download und klickt auf Datei Speichern nun wird es runtergeladen. Nun, wenn es fertig ist, geht ihr hier drauf und klickt auf die Datei, die ihr runtergeladen habt. Als nächstes klickt ihr auf I Agree. Dann lässt ihr am besten alles hier ausgewählt. Klickt auf Next. Und ihr müsst eigentlich nicht eine der verändern, nur ich tue es halt, weil ich noch eine zweite Festplatte habe. Wähle ich es gerade mal aus. Merkt euch vor allem euer Verzeichnis, was ihr hier stehen habt, das ist noch wichtig später. Nun klickt ihr auf Install. So, wenn es fertig ist, klickt ihr einfach auf Close. Nun könnt ihr euren Browser wieder schließen. Ihr habt jetzt ein Symbol auf dem Desktop, das nennt sich Arduino. Dieses führt ihr einfach aus, indem ihr drauf doppelklickt. Jetzt habt ihr hier ein so kleines Fenster. Dieses könnt ihr, wenn ihr wollt, größer machen. Ihr geht erst einmal auf Werkzeuge, Platine und wählt dann euer Arduino aus. Der Fanduino, den ich jetzt auch benutze, ist ein Arduino Uno, der ist auch richtig ausgewählt. Nun müssen wir auch noch den Port auswählen. Hier ist, kann ich gerade kein auswählen, da der Arduino nicht angeschlossen ist. Wenn aber der Arduino euch angeschlossen ist und trotzdem Ports angezeigt werden, müsst ihr euch diese Ports merken. So, wenn ihr das gemacht habt, schließt ihr euren Arduino an. Wenn ihr den Arduino angeschlossen habt, geht ihr auf Werkzeuge, und wählt den Port aus. Bei mir steht zum Beispiel schon dabei COM4 Arduino Uno. Ich klicke drauf und der Arduino ist ausgewählt. Wir kommen auch schon zum Programmieren. Bei dem Arduino ist das Motto learning by doing. Und nun kommen wir zur Grundstruktur. Bei einem Programm werden häufig, aber nicht immer, als erstes die Variablen benennt. Es funktioniert dann so, man schreibt Integer, dann die Variable zum Beispiel LED dann ist gleich und 12 und dann ein Semikolon das bedeutet so viel wie der Variable led wird der Wert 12 zugeordnet das zweite was man machen muss ist void setup was man hier auch schon sieht was meistens schon von dem Programm selbst gemacht wird dort schreibt man zum Beispiel rein welche Ausgänge und welche Eingänge definiert sind zum Beispiel pin mode dann led, da wir oben die Variable led definiert haben, Komma, Output. Das gleiche können wir auch machen mit Input. Schreiben wir statt Output Input hin und das dann zum Beispiel für einen Knopf. Dann müssen wir aber vorher wieder diese Variable in Knopf umbenennen. Nun merkt ihr das Programm, dass der Knopf an Pin 12 angeschlossen ist und der Pin 12 ist ein Input. Der dritte Teil ist auch wieder nicht immer notwendig, das ist die sogenannte Loop. Hier wird der Hauptprogrammcode drin geschrieben. Diese Loop wird von dem Arduino immer wieder wiederholt. Das heißt, es wird von Anfang bis zum Ende einmal durchgegangen und fängt dann wieder von vorne an. Wenn man weitere Programmcodes und Programmfunktionen wissen will, kann man die wieder auf der Internetseite von Arduino unter dem Reiter Learning und dann Reference finden. Hier findet man alle möglichen Sachen, die man zum Programmieren wissen muss. Das war es auch schon mit dem Video zur Software. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Bis dann und ciao.